Ich würde dir ein gutes Outfit an dafür. Ich wusste ja nicht, dass wir hier reinstehen. Ja, hier ist ja nicht dreckig. Ah. Okay, das ist glaube ich nichts für dich, oder? Nee. Du kommst doch noch richtig geschissen durch.